Willkommen zum Kinderpodcast von und für Kinder. Meneas Gedanken zur gute Nachtgeschichte So, dann lasen sie ihm einige der Heldentaten vor, die von seinen Dienern verbracht worden waren. Sie Reiche unterworfen, Gerechtigkeit geschaffen, Verheißungen erlangt, Löwen die Mäuler gestopft. Wer hat denn eigentlich Löwen die Mäuler gestopft? Wo war das denn passiert? Wo soll ich das wissen? Gibt es keine biblische Geschichte, wo Löwen die Mäuler gestopft wurden? Ja. Daniel. Ich wusste es. Und sozusagen haben die den nicht gefressen. Das heißt, Gott hat den Löwen die Mäuler gestopft. Trotzdem, ja, Löwen. Sie mussten schon die ganze Zeit in der Gruppe und hatten Hunger. Dann haben die doch nicht gegessen. Tosende Flammen gelöscht hatten und scharfen Schwertern entkommen waren, wie sie aus Schwachheit stark geworden waren, sich im Kampf zu großer Tapferkeit aufgeschwungen und die Armeen der Fremden in die Flucht geschlagen. hatten. Weiter lasen sie ja. ihm, Christ natürlich. Aus anderen Aufzeichnungen des Hauses vor, aus denen er vorging, wie bereitwillig der Herr jeden in seiner Gunst, in seine Gunst aufnahm, selbst wenn der Betreffende ihn und seine Taten aufs Ärgste bekämpft hatten. Oh, das ist aber ein netter Herr. Also selbst wenn einer so gegen den ist, dann versucht, nimmt er den trotzdem auf. Kennst du deine Geschichte aus dem Neuen Testament? Saulus von Tarsus. Jesus fragt ihn, was verfolgst du mich? Und dann fällt er vom Pferd, wird blind. Das heißt, selbst die, die Jesus... Wie hat er verfolgt? Indem er gegen die Christen war. Jesus war ja schon im Himmel aufgefallen. Und für Jesus ist jeder Christ er selber. Komisch? Ich interessant. Auch von vielen anderen berühmten Dingen wurde berichtet, all das bekam Christe zu sehen, Altes und Neues, Prophezeiungen und Voraussagen, die unweigerlich eintreffen werden, den Feinden zur Furcht und zum Entsetzen, den Pilgern zum Trost und zur Erquickung. Am nächsten Tag führten sie ihn in die Rüstungskammer, wo sie ihm allerlei Ausrüstungsgegenstände zeigten, die der Herr für Pilger bereithielt, wie Schwert, Schild, Helm, Brustpanzer, Beeten ohne Unterlass und Schuhe, und Schuhe, die sich nicht abtrugen. Oh, wie Schuhe, die sich nicht abtrugen, was ist das? Ich weiß ablaufen. Okay, gibt es da eine Geschichte in der Bibel? Mhm. Kennst du eine, sag mal. Nee. Im Alten Testament sind die... 40 Jahre rumgelaufen, die Kleider wurden nicht abgenutzt, die Schuhe nicht abgelaufen und alles. Weil die das verheißene Land suchten. Das, da war das nämlich. Stell dir vor, du hättest Schuhe, die nie sich ablaufen. Dann könnten deine Kinder, deine Kindeskinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, dann könnten die sagen, von der U, -U, -U, -U, -U von Eva haben wir noch ein paar Schuhe. Was wäre was, oder? Nicht? Das war 2.000... 30.000. Der wenn immer noch viel. Da war ja schon der letzte Weltkrieg. 30.000. Du meinst bei Adam und Eva die Zeit bis dahin? Oder was meinst du mit 30.000? Es gibt ja jetzt gerade 2.000. Jahre bis Jesus. Nein. 2.000 Menschen. Nein, 2016 ist es ja gerade. Also 2000. Und wenn es dann 2003 ist... Dann... Dann ist es ein ganzes Jahr... Oh, ich Ja, Jahrhundert. Jahrtausend. Ja. Und so alt werden die Schuhe. Und die werden immer noch gut. Und vielleicht noch ein bisschen stinken, aber... <lacht> dann. Aber sie könnten ja kaputt gehen. Sich, wenn die sich nicht abnutzen? Ja, ja wenn man geht, aber also man könnte sich ja zerreißen okay. oder zerstören. Aber so Klamotten, die sich gar nicht abnutzen, das gab es ja damals schon und das war vor Jesus sogar. Also es ist eigentlich schon 4000 Jahre her, mindestens, oder vielleicht sogar 6000 Jahre her. Und da gingen die ja durch die Wüste und dann haben die das verheißene Land nicht gefunden. Aber die Kleider nutzten sich nicht ab. Und die Schuhe. Und dann hättest du Schuhe von deinem uuuu Die wären noch cool. Nee, no, hey, aber nicht mehr innen. Meinst du, sie wären nicht mehr innen? Jetzt gibt's doch schuhe und alles. Ach so. Und meint sie, die sind heute besser? Ne, die nutzen sich ja mal hm, lila oder rot anmalen und dann die von früher hm? und dann werden die wieder in. Ja. Neigzeichen drauf. Neigzeichen drauf, klar. <lacht> Auf die Schuhe von Josua und Kaleb und wie sie alle heißen und vielleicht die Frauen, weiß ich die Namen jetzt nicht. <lacht> Neigzeichen. <Nike> <lacht> und dann Neigzeichen drauf malen und ein bisschen anmalen, und dann sind sie wieder in. Und dann Nie. Und Wäsche, ein Kleid von denen, von früher, von vor 6000 Jahren, was haben die denn für Kleider gehabt? Ich glaube, die hatten aber guten Stoff, Baumwolle. Müsste man aber waschen. Meinst du? Äh, die stinken doch. Ah, stimmt ja, die stinken. Ja. Muss man eindeorieren. Ein was? Ein deorieren. Ein -deorieren. <lacht> Mit Deo 1 grün. <lacht> ja, coole Idee. Und natürlich waschen. <lacht> da ist ein Rest taub von vor 6000 Jahren dran. Und an mir deine Spucke. Oh, Verzeihung. <lacht> Obwohl zwischendurch die Leute haben die ja auch gewaschen. Deine Mutter, deine Großmutter, deine ur ur deine Ur-Ur-Großmutter, -Ur die haben die ja auch immer gewaschen. Und die nutzen dich auch nicht ab beim Waschen. Aber ob es deine Größe wäre. Ach, da waren Kinder vielleicht. Mädchen. Was haben die für schöne Kleider? Die haben bestimmt auch bunte Kleider gehabt, oder? Mit zur so Verzierung. Die konnten das doch bestimmt auch schon vor 6000 Jahren, oder? Und Arab. Nee, ach ich weiß genau, wie die hießen. Das ist doch wohl völlig klar. Menea. Woher kommt denn der Name? Ich glaube aus dem Arabischen dann gab es eine Minäa und 6000 Jahre später wieder eine. Und dann trägst du von deiner ur ur ur ur Ur-Ur-Ur-Schwester. Na, eigentlich kommt man ja nicht von der Schwester, man kommt ja von der Mutter, also von der u u u oma auch auch Namensschwester. Trägst du ein schönes Kleid und alle Leute, boah, voll in, ey! gekauft! Und du bei H&M! Oder, war billig von E-Center, oder, ist schon 6.000 Jahre alt, Jo, ist klar, ne? Ja, die kleine müsste man haben, oder? Braucht man nie neue. <lacht> Aber dann werden sie die Doch. Warum? wenn sie jetzt zu klein werden. Ach, wenn sie dir zu klein Ach ja, stimmt, die gibt es ja dann, deiner Tochter. Kann man jetzt weiterlesen? Ja. Das war der Kinderpodcast von und für Kinder. Heute mit Mineas Gedanken zur Gute Nacht Geschichte.